Du fettes Stück, du stehst schon wieder voll im Weg. Ey. Jetzt den ganzen Verkehr auch. So, das solln, aber sein. Ja, das ist nicht so gemacht, ich. ja. Oh, das hat nicht gezählt, ehrlich. No, auch nicht. Okay, er tot. Äh, äh. So, macht dieser Baum irgendwie nichts. ich dir mal an, der versucht wegzurennen, aber er ist so langsam. Oh. Ah, alle mal hier stehen, hat sogar voll gebracht finde ich. Ich nicht wieso, nicht Rita mit Zaubern hier rumlutet Jetzt habe ich sie, wieder Ja, der ist schon weg. Ja, auf den los, er ist einfach zu treffen So, kommt mal hier in Mädels. So, Mädels? So, gut. Ich mache alle geil. So, muss jetzt schon wieder die sachen hier aus und schon wieder einkaufen geben für geld habe ich denn genug so. mag irgendwie nicht dass der weg hier so weit wie komme ich da ein der weg hier überall so winzig ist da sieht irgendwie aus als wäre ein weg als wie komme ich da ein Was? Das könnte man da kaputt machen oder so. so. Du bist neu. Alter. Das der einzige Gegner, den ich natürlich umgehen kann, aber da ist natürlich wieder einer, den ich nicht gesehen habe. Das ist ja wieder so was von... Ach, boah. Ich dachte, ich hätte jetzt Glück gehabt. So, ja. kommen komm. Alter. Mit der Tasche ins Gesicht. Sieht man halt irgendwo, das sieht man gar nicht mal. Ah. Ich habe ein paar Explosionen so Da ja, muss ich wahrscheinlich wieder aufgehen so ein bisschen mit, mit Carol, ja, nicht leveln, aber. ganzen fähigkeiten haben weil er hat irgendwie viel von ich sage hat die alle noch nicht gelernt sind wahrscheinlich noch welche ich kaufen oder erstellen kann das habe ich schon als mögliche okay war ich nicht die attacke geplant hatte geht ja mal alle weg Das ist so dämlich gemacht. Ja, aber. Jetzt kommt sie ein bisschen rein. Oh, danke. Die Rettung ist da äh, echt aus Madoka. Hier haben wir seine Aufnahme. Die Aufnahmebildschirm. Was ist denn da hinten schon wieder los? So, ich habe keine... Ich hab keine Dings mit. mit okay, oder so? Ich jetzt nicht mehr so weiter bringen. Oh. Oh Gott, alle sind ja fast tot. Was ist denn hier schon wieder los? Oh. Also genau. Das ist der und der sie da auch keine Tasche. Ja, Ich die ganze Zeit immer gedacht, da er eine Tasche, aber... Ich habe auch, gesehen, ich auch gar keine Tasche. Hm. Ja, wie lange... Ich dann auch wo ich noch draufhauen gar keine so schlechte idee ja doch ein bisschen aufs level weil das die kämpfe dauern sind nicht lange dafür halt schon weil ich zwei level oder so höher bin ich hab repeat, hab was gelernt aber okay da jetzt reicht aber auch langsam mal nein jetzt reicht es aber langsam mal eine truhe aber da war schon wieder so ein felsen im weg glaube ich no. Den komme ich wahrscheinlich wieder nicht vorbei. Er ne, steht wieder genau da. Ich versuche mal ja, aus, ich ein bisschen auf den Grinden damit die Kämpfe halt nicht so lange dauern. Dafür muss ich erst mal hier raus, Wieder Baudua Senso, sie noch nicht irgendwie eins und eins zusammengezählt, hat Judith hier die Drachenritterin ist? Sie tut sich irgendwie als zwei verschiedene Leute behandeln. Ja, Warum? Ja, die Ereignisse ich so. それで戦争中 also <lacht> Wenn das vor zehn Jahren war, wäre sie neun gewesen. Der hat doch gerade gesagt, zehnjährige. Außer sie ist im Intro, sieht man sie gegen irgendwas kämpfen. Ich habe so gefühlt, das könnte vielleicht vom Krieg irgendwie gewesen sein. Und da sah sie noch aus wie jetzt. Also, ich nehme an, die ist zwar nicht so hat Elfen von. Äh, diesen Spiel, weil es gibt ja immer irgendwie elf von den Tales of Spielen. Und weiß nicht, die ist wahrscheinlich ein bisschen älter, als sie eigentlich aussieht. Und ja, das ist jetzt so meine Theorie, die ich jetzt so spontan so herausgefunden habe. <lacht> Okay. Oh, du fettes. Du fettes Stück. Sie sind Party auf voll in Hm, hm, hm, Au, war. Nein, das gibt's jetzt nicht. Jetzt fallen die wieder um. Jetzt kann ich wieder nur jeden zweiten Schlag treffen. Boah, da geht mir so oft die Nüsse. Das wollte ich nicht einsetzen. Wird alles schief, Patty. Wir sind kritischen Modus, sehe ich gerade ausgezeichnet. Er ist gezeichnet. ja ich ein bisschen trainieren Wie man, zu wenig fahren, einmal in kämpft so lange natürlich hat er oder das verstehe ich das nicht fälsch korgi was ist das sagt mir jetzt nichts oh, komm schon wir sind ein bisschen zu viele gegner leute ich kann auch nicht gegen alles hier kämpfen weiß hatten schon wieder ein kamin für X plus 1 was ich habe mir den letzten Satz hergestellt so gefühlt, ich gehe schon wieder viel zu tief rein. Oh, das ist ein Speicherpunkt. Das ist gezeichnet. Gottverdammter <lacht> Dreck. wir <lacht> äh. ein bisschen kaputt Aus. Kokyo, Natska, Schinde. Die Wake Janasa, Ja, repeat. Hilf uns hier! Schüttelst du? Oh, natürlich. Psst! Du お前<笑>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 変テレ Yuri, Judy, dem auch nicht erlauben. wie ist noch immer Ich meine, ich habe Ich habe es nicht Ich habe es Ich Das es aber nicht erwarten, dass jetzt jeder damit zustimmt. Ne? Kranker Irrer, du. schon wieder die Jagd klingen. Okay, immer noch ein bisschen weiter spielen durch zwei Parts. Vielleicht schließt sich Juli uns wieder an mit, auch also nicht ich sie mit auch hochleveln kann oder so was. Ja, das ist kein halbspeicherpunkt Da finde ich schon mal nicht gut. Na, no, ich weiß jetzt gar nicht, wo sie hingegangen das ist. Nach rechts, ne? Lang, ne? Das ist auch eine Truhe. Großzepter, hallöchen was mach ich da nicht? Oh, endlich hat sie mal hm. wesens hat sie mal hier neue sachen endlich mal Wisch gummi ist hier nichts vorne auch nichts ich soweit mal sehen kann erscheint war das land früher bis zur stelle dort drüben verbunden ist da immer noch irgendwie judif dann erklär uns mal was hier alles los ist und schließt sich uns wieder an der batter und warum sind denn noch gegner am schaden dachte wir werden jetzt ja hier... oh ich konnte die ich konnte ihn sogar noch erreichen gut transformator bogen Okay, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ach Krieger Ja, so, ich gehe jetzt mal den ganzen Gegner aus dem Weg. Ich hier in zwei Parts. Heil wird Hallo. Tribal Lanze. Ja. Und jetzt nur für unsere truppe werden ne? So, ich habe so gefühl wir kriegen irgendwann oder oh, ist ich glaube da ist ein Haltspeicher unter oben ist schon irgendwie ein gutes anzeichen weil wir ja schon eine waffe für sie kriegen dann was? monster in einer box gott pandora so wie pandoras box so, 58 äh, äh, äh, äh, äh, äh. ich hatte äh, der hat beinahe 100.000 äh, äh. combo habt ihr den gesehen okay, er scheint jetzt aber nicht so wird noch nicht gesehen wie viel er austeilt aber scheint jetzt nicht irgendwie äh, nicht bock da Bob's haben anzugreifen muss laut ne? also ja wenn du dich einfach nur so kaputt boxen lässt dann nicht an mir liegen ne? 58 ja genau und das gab 1065 hat viel mehr als was meine charaktere zu haben glaube ich da kam es jetzt noch kein einziges mal zum angreifen arme ah, dingen wie mit <weil> <weil> okay. ja, ja. ja auch dem wird jetzt niemand um kommt von Carol, ehrlich im letzten Moment kalt zurückgehalten. Okay. schwer gerade. habe ich mir einen Kampfring ring das sie. Okay, du machst aber auch echt nichts mehr, ne? also, das enttäuscht mich ein bisschen. Ein bisschen mehr Herausforderung jetzt. Warte. Au. du Schuft. Jetzt bin ich im normalen wegen dir. So wieder dieser spruch Herr Rita hat diesmal nichts dazu gesagt. Papiergewiss Klebmehl limit trunk war auch noch eine truhe okay, irgendwann irgendwie muss ich so steine kaputt machen können ne. Hier sind so viele von diesen dingen auf einmal um da. das sieht aus wie ein oh Gott sei speicherpunkt so jetzt will ich aber auch dass ich schule von anschließt kommt schon これ 新しい ich bin so gut. nicht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 夢を言わずに滅ぼしはいいっまさか そのそう。ガスパロスト。そして ja habe ich schon haben wir schon gedacht dass Wie das genauso formuliert wird was てんだぞ。どうやれものはそこにいる<笑> 熱いのは専門街なんだかな。あなたたち。流れの ja, hat sich der da Ich angeschlossen. Oh, muss sogar okay. Nichts leichter als das. gibt mir mal irgendwie hat stärker auf haben jetzt hier mit aus okay äh, ich möchte vielleicht ein halbwegs gutes team herstellen nur für den fall und sie glaube ich gut aus ne? Mach mal man kann schon schief gehen so, erst einmal 99, du hast eine Menge AP. Gott. Oh Gott, das war sehr schwierig, schmerzhaft meine ich, schwierig. So, muss erst erstmal gegen einen von den beiden, ne? Hier sehr weniger AP, also. Oh, gut. Ich bin ein bisschen nervig hier. Oh, komm mal her ernst aber zaubert mir nee, die ganze zeit du okay dann muss ich aber sie sauer am zaubern Doch, ich bin dem ausgewichen, nach der den gesehen alter oh, der kampf wird irgendwie nervig nein war ehrlich mystische Arzt? Oh Gott. Herr der Hölle? Oh, natürlich bin ich tot. Oh, das ist irgendwie nicht gut. Wenn die irgendwie anfangen, hier ja, mit mystischen Arzt hier um zu ist abgezogen. Ich habe gar keine Chance, ey. Weil man mich ja halt immer tötet. Oh, er kann in der Luft angreifen, ehrlich? Also oh, ehrlich, ich war pisse, ehrlich. Oh, jetzt am Boden. Ich kann ihn nicht angreifen. Warum, ja. Doch, ich habe mich damit getroffen. Ich Moment, ist das ein bisschen shit war Han. Na, ja, komm her. ist auf mich los. Vielleicht auch Carol irgendwie in der Truppe einpacken sollen wegen ein Mann. Oh, deutlich. Wir auch Luft das war mal sehr schön. Ich hoffe, die sterben jetzt nicht ihre Mystic die wie blöde. Was? habe ich gemacht? Weiß nicht, was ich gemacht habe, aber also, was ich war auf gemacht los. so. glaube ich hier die ganze Zeit. Sieht auch schon ein bisschen was verloren hier. Ich weg von mir Alter. Außer die können mich hier irgendwie voll aber wenn die irgendwie am Boden sind, kann ich nichts machen. Nein. Na, oh, geht doch mal auf mit anderen los. Oh, Was mit ihrem Mal ein bisschen weg, ich irgendwie sehen will, wie die aussieht. Wird mal eine, ne? ja. da, da hat er wehgetan. Okay. Wollte ja eigentlich ein bisschen leveln, bevor es hier irgendwie weitergeht, aber. Dann kam irgendwie immer mehr Katzen und ich dachte irgendwie irgendwann, irgendwann, Julip wieder im Team. mit auch passend irgendwie leveln kann und so. Aber, ja. Dann kam wir auch mehr und jetzt ist tot. Alter, warum müssen jetzt auf einmal ja alles runter und drüber gehen? Oh. Alter, sie macht aber auch Schaden irgendwie. hat sie nur so wenig... Ich weiß ob sie eher losgehen. wir haben uns wieder beruhigt, gut, danke. Ich weiß nicht, warum ich diese Geheimmission nah oder so abgeschlossen hab. War so eine Geheimmission, klinge nicht mehr was wir jetzt aber wir gestolpert oh, okay gut Weiß nicht genau was das alles bedeutet aber okay oh, sie treffe ich doch gar nicht Was oh. ist das dämlich ich damit nicht Ernsthaft? Der Typ geht mir auf den Nerven ey. Kannst du mal weggehen von mir? Ey. Warum hat denn der noch so viel? AP? ey jetzt mal wenn ich auf auf Nan losgehe, wirklich aus ein bisschen geil, glaube ich. Ja, wenn ich auf sie losgehe, dann kommt der irgendwie um die Ecke. Ich schon so gut wie tot, kommt Gut gemacht, Raven. in das ins Gesicht geschossen. aber Oh, nee. Aua, geh weg. Ich geh weg. Ja. Ja, Raven heilt ich mal. Ich habe so ein ganz gutes Gefühl. Na, ja, geh weg. Oh, gut, dass ich Raven hochlevelt habe. Äh, geil. Er hat sogar überlebt. Gut. Ja, okay, seine Werte sind auch voll weil die ganzen Mädels sind, obwohl zu sind. bekommt ja stärkere Werte. Boah, ehrlich, kann man jemanden, diesen Typen, ja von mir fernhalten? er nee, der geht mir voll auf die Nüsse gerade. Von was hatten die sich schon wieder geheilt? Boah, Gehe ich ihm auf dich, los ey. Ich kann nicht gegen die einen kämpfen, weil der die ganze Zeit auf mich losgeht. Das gibt's nicht. naja oh ja, da oh, wird einfach wie blöd angesagt so. AP und so was abziehen. Oh. der Kampf ist aber auch ganz schön ähnlich. Na no, ist hell brauch ein paar cp ich ich will doch gar nicht auf sie wo oh, sie ist gleich tot also gleich sonst ich habe gar keine tp mehr gerade aber sie hat nicht mehr so viel kommt schon müssen wir mal jetzt erledigen ich halte den bald den typen im auge junge dieser typ warum Hallo, ich habe ein Ding eingesetzt. Warum wird das nicht geworfen? Okay. Danke. So. Mein Gott, bin ich weiter geklappt. <lacht> äh, ich brauche ein... warum nicht? Ja, ich bin weg. Was machst du jetzt? glauben müsste haben. Müsste haben. Hm. Jetzt kommt die auch noch mal mit ihren Dingen. Raven, nee Patty. Gott, das ist schon wieder geil. Nee. sie hat nicht mehr so viel. Ich glaube, sie hat nur 1000. Oh Gott. beide mach sie fertig. jawohl vorhin sie reingesprungen, So jetzt bist du dran, alter. Ey. Ich will auf deine Kollegen losgehen, dann gehst du die ganze Zeit auf mich. Ey. weißt du eigentlich tot? Nervt das ist jetzt überhaupt nicht auf. Mich, das ist klar, ne? oh, wenn ich von der Kampf vorbei der ist, ja voll nervt. Der. nein, das gibt's jetzt nicht. Nein, was? nein nein. Die ganze Zeit zwei schon wieder vorbei, ne? Boah, könnt ihr mal auf in den, Boden zu hauen, ich will mein Ding einsetzen. Und so. Nein, ich habe doch gar zwei. Er ist nur eine Sekunde irgendwie überzeugt. Da ist der Heilung, bitte. Das ist sehr lieb von dir. dann ist mein obern nicht einsetzen aber er kommt wahrscheinlich mit sein eigenes okay. so, ich weiß nicht ob er ich getroffen hat Oh, da ist auch dreck ich, ich habe den damit getroffen sogar wie alle irgendwie resettet worden sind glaub ich. den oh, okay. gut. gehen alle gerade die Tür gerade. Okay, ist jetzt mal gut, man okay. ich weiß nicht, weil den gerade aber gut. Nein, ihr habt das schon alles verwandelt oh den gesehen. Du hast jetzt nicht noch Excel. Wer ist jetzt noch? Mein Gott, der Angriff war... Der Angriff, der Kampf war anstrengend. Okay. Todessichere Widerstandsmengen. Spezialsacke. Alter. nur hast zu Macht nebenbei. So, oh, kann sich jetzt, auch oh, Julie, hat sie uns angeschlossen, gut. Aber ich nehme an, wir können wahrscheinlich sowieso nicht jetzt hier raus, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich bin die Party, ob wir jetzt hier raus können oder nicht, ich werde wahrscheinlich. Weil ich ein bisschen Hochleveln und also was, nicht Hochleveln, aber Sachen lernen und so. Wir haben jetzt wieder alle Charaktere. Ich glaube, ich brauche diese ganzen Sachen alle meine Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er bald gefallen. Wenn ja, da, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. wir ist noch ein Skit. Da habe ich gerade nur so darüber nachgedacht. Und jetzt wieder ein Skit auftaucht. Ne? Landschaft, sie wird das Gefühl weckt. Zum Glück ist er jetzt noch aufgetaucht. So, ich hoffe wirklich, ich wir können ja wieder raus, aber ich habe so ich Gefühl, nee, aber...